Hey Leute, Ich wollte mal wieder kein Update bringen. Einige von euch fragen ja vielleicht, was mit meinem Camperausbau wird, weil ich mir ja schon lange vorgenommen habe und auch in einigen Videos schon mal angesprochen hatte. Also aktuell geht's nicht. Ich habe gestern und heute schon angefangen. Genauer gesagt, habe ich am Montag schon angefangen. Ich hatte ja auch schon länger geplant, meine Elektrik abzugeben. Und da habe ich mir einen Ladebooster besucht. Die meisten Autos regeln ja mittlerweile die Lichtmaschine runter, wenn aktuell weniger Strom verbraucht wird. Dazu habe ich mir jetzt auch einen Ladebooster besucht. Bei meinem Rumänien-Tor ist das nicht so aufgefallen. Da bin ich ja jeden Tag viele Kilometer gefahren. Und da ist schon viel das Verdammt immer genug geladen. Aber also bei meiner 50-jährigen Tor... Ich bin ja jetzt durch die Slowakei und über Polen wieder zurück. Bin ich mehr oder weniger eine Strecken gefahren. Kürzeste war vielleicht mal 80. Und die weiteste war äh, 100 oder sowas was Kilometer. Und dann habe ich auch mal zwei Tage an dem Ort geblieben. und muss zwei Tage geblieben. Also dieses Jahr bin ich folgend weniger gefahren. Ich könnte gar nicht sagen, ich habe gar nicht mitgezählt. Ich hatte zwar so einen habe ich aber nie drauf gesucht, was der letzte Mund angezeigt hat. Will ich nicht machen. In Rumänien war eigentlich durch die vielen, durch die großen Strecken immer genug Strom auf der Batterie. Und jetzt auf der kursten, auf, auf der kleineren Tor, da hatte ich immer wieder mal die Zusatzbatterie ziemlich leer. Ja, so, und das, die Autos in die Lichtmaschine rumregeln, wird ja die Zusatzbatterie dann weniger geladen, und dazu gibt es dann die Batterie. Die stellen während der Fahrt genügend Ladespannung für die Zusatzbatterie zu, Verfügung, die aber die Spannung wird ja nochmal hochtransformiert, dass die Zähnungsproperiere genügend Ladung kriegt. Ja, und weil ich mich jetzt echt in Unkosten gestürzt hatte, dachte ich, okay, dann machst du kleine Nägel mit Köpfen und legst bleib wo keine drauf und kommst dir mit Beispiele dahin. Und da habe ich mir jetzt 150 Ampere Stunden lithium Eisenversport. Batterie, kurz IP pro 4 und die ist mittlerweile so eine okay komm, kin lieferprofi kommen allerdings also den Ladebooster und die Batterie habe ich direkt in China bestellt, da war es noch mal einen ganzen deutsch billiger. naja, ich werde mal den also, ich sag mal mit vielen, weil ich wenn ich den Chinesen direkt bestellt habe, war ich eigentlich zufrieden gewesen. Ob es damit jetzt auch so ist, wird ich rausstellen. Aber ich werde demnächst mal was noch mal so fern, Ja, dann habe ich mir noch eine Sprachwitzbox dazu gekauft. Die ist ganz gut. Bin ich bin nicht stabil, bin ich also nicht so ganz zufrieden, weil ich dann ziemlich gut bei Amazon leben muss. Jedenfalls, da will ich die ganze Elektrik einbauen. Und da habe ich am Montag angefangen, Dienstag weitergemacht. Jetzt habe ich meine Teile alle drin, jetzt muss ich die Box gleich noch dem Auto anschließen Habe ich noch nie gemacht und ohnehin getestet. Wie gesagt, wird sich rausstellen, ob die Baten, ob die Batterie und der Booster funktionieren. Ja, habe hab dann ja auch schon länger mal gesucht nach Campingmöbeln und Tipps von Ausbau und so weiter. Und dabei habe ich dann auch irgendwo den Tipp gefunden, dass dieses 3D-Grafikprogramm SketchUp online zu nutzen geht über den Browser kostenlos. Da kann man sich schon mal schön im Überblick machen, wie die Platzverhältnisse im Auto sind und so weiter. Ich habe hier ganz grob meinen Innenraum stilisiert und die Möbel einfach durch als Rechtecke und Wadler aufgezogen und da kann man das alles schön verschieben und machen. Ich ne feine Jahre. Ja, vielleicht werde ich demnächst mal ein Video darüber machen über das Programm, wie ich da vorgegangen bin. Aber also, ihr könnt euch derweil, ich werde euch hier verlinken, beziehungsweise unten dann in, in der Beschreibung. Die Steffi von Canvas Art hat es eigentlich ganz gut beschrieben, was sie sich gemacht hat. Ich schenke euch den Link jedenfalls mal zu dem Video mit dran. Ja, jedenfalls habe ich hin und her gesucht und gemacht. Dachte mir mit dem, mit dem Schrank, das traue ich mir oben in die zu, habe ich mir dafür einen Bausatz bestellt, für zwei kleine Schränke von Bumbach, gibt es also eigentlich ganz gutes Zeug, so als habe ich das? die haben beschrieben, was dazu gucken muss. Ich habe natürlich nur gar eins vergessen, davon zu bestellen, aber na gut. Habe ich gestern heute die Schränke so erstmal so weit zusammengebaut, wie es geht. Gestern merkte ich dann, dass mir noch was fehlte, die ich noch mal in die Bahn hat mir was geholt. Ich blöde, ich habe etwas von einem Rest geguckt, aber wie draufhin gesagt, weil ich einfach den Friedensschrank noch habe. Und, ich bin jetzt zu wenig bedroht. Doch dann bin ich also noch eine Sitzbank auf der anderen Seite machen und die ich dann aufklappen kann bei der Wettbank noch. Ich muss mal sehen, wenn ich dort ein auch eine Kiste mit drin habe, beziehungsweise weil ich bei der Wettbank mit drin haben kann und so was. Habe ich mir noch nie 100 ausgedacht, wie ich das bauen ich habe da so ein paar Ideen. Hat ja auch der René Kramer in seinem Video ganz gut erklärt. Er hat mich ein, ein Hundefängerauto hier, den Batscher Docker, umgebaut als Wohnmobil. Ich vernick das nochmal unten. Ich so, denke, es sind jetzt eh so, schon ziemlich weit zusammengesetzt. Da könnt ihr euch sehen, wie ich mir das ungefähr vorstelle, wie das weitergehen soll. Ich jedenfalls noch ein Programm. Und für lange als noch. ciao.